Wir kommen nun zu den drei grundlegenden Konstrukten, die beim Entwerfen eines Algorithmus benötigt werden. In diesem Zusammenhang werden die Schlüsselwörter genannt, welche dann für das Übungsbeispiel, das ist das Schreiben des Pseudocodes, ausschlaggebend sind. Ich werde das Ganze auch immer anhand von Kochbeispielen veranschaulichen, denn ein Kochrezept ist im Grunde nichts anderes als ein Algorithmus. Aber das wisst ihr ja bereits. Starten wir mit der sequentiellen Ausführung. Das sind Befehlsfolgen oder Sequenzen, die hintereinander ausgeführt werden. Als Beispiel: Wasser kochen, dann gib Nudeln dazu. In der Theorie wird zwischen kausaler Serialität, das heißt die Reihenfolge ist fix vorgegeben, und nicht kausal bedingter Serialität, das heißt die Reihenfolge kann willkürlich gewählt werden, und unterschieden. Links seht ihr ein Beispiel für kausal bedingte Serialität, rechts seht ihr ein Beispiel für nicht kausal bedingte Serialität. Die Ausführung kann auch an eine Bedingung gebunden sein. Wir sprechen dann von bedingten Ausführungen oder Selektion. Hier wird die Anweisung nur ausgeführt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Zum Beispiel, wenn das Wasser kocht, dann füge die Nudeln hinzu. Die Schlüsselwörter sind hier if, else and if. Es muss aber nicht immer einen else-Teil geben. Dieser kann auch leer bleiben. Für unser Beispiel wird das Ganze so aussehen. Auf der linken Seite veranschaulichen wir die Befehlsfolge mit Hilfe eines Flussdiagramms. Auf der rechten Seite siehst du den dazugehörigen Säudercode. Häufig müssen Befehlsfolgen nicht nur einmal, sondern mehrere Male, das heißt wiederholt ausgeführt werden. Wir sprechen dann von einer Iteration oder Schleife. Hier wird die Anweisung wiederholt, bis eine Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Als Beispiel, solange die Soße dünn ist, füge Mehl hinzu. Hier sind die Schlüsselwörter while und endwhile. Die Abbruchbedingung kann aber auch am Ende der Schleife stehen. Hier haben wir eine Schleife mit den Schlüsselwörtern do while. Als Beispiel füge Mehl hinzu, solange die Soße noch zu dünn ist. Eine weitere Schleifenart ist die Vorschleife oder auch Zählerschleife genannt. Diese Schleife wird benötigt, um eine bestimmte Anzahl von Iterationen durchzuführen. Dafür muss im Vorhinein festgehen, wie oft etwas wiederholt werden soll. Die Schlüsselwörter sind hier vor und end vor. Weiteres gibt es die for each loop, welche zum Beispiel zum Durchlaufen von Listen eingesetzt wird. Sehen wir uns als Beispiel den Säudercode für eine lineare Suche an. Achtung, in diesem Beispiel wird innerhalb der for each loop auch eine if-Anweisung verwendet. Wenn wir beim Kochen bleiben, dann gibt es bestimmte Aktionen oder Befehlsfolgen, die man sehr häufig ausführt. Zum Beispiel Wasser kochen. Man kann dazu einen Topf nehmen, Wasser in den Topf füllen, den Herd anschalten und den Topf auf die Herdplatte stellen. Das sind vier Schritte, welche als Sequenz Wasser, Kochen zusammengefasst werden können. Auch beim Programmieren können Anweisungen zur Lösung eines bestimmten Teilproblems in einem sogenannten Unterprogramm zusammengefasst werden. Jedes Unterprogramm hat einen Namen, über den es aufgerufen werden kann. Hier sind die Schlüsselwörter Procedure und End. Schau dir das Beispiel dazu an. Für das Schreiben von Programmen ist es oft unerlässlich, Daten zu speichern, um diese in weiterer Folge zu verändern. Dies wird mit Hilfe von Variablen realisiert. Wie bereits aus Modul 2 wisst, speichert der Computer alle Programmdaten an einen bestimmten Platz im Speicher. Auf diesen Speicher kann er über eine Speicheradresse zugreifen. Da es für uns Menschen weitaus schwieriger ist, sich lange Speicheradressen, also Zahlen, zu merken, verwenden wir beschreibende Namen für Variablen. Je nach Programmiersprache gibt es andere Regeln, wie Variablen benannt werden. Wir werden in diesem Kurs den folgenden Stil verwenden. Der Name der Variable beginnt mit einem Kleinbuchstaben und enthält keine Leerzeichen. Daher starten neue Wörter mit einem Großbuchstaben, zum Beispiel Anzahl Tomaten. Der Name der Variable muss innerhalb des Programmes eindeutig sein. Es darf also keine zweite Variable geben, die denselben Namen hat. Und es soll eine bestimmte Konsequenz bei der Namensgebung sichtbar sein. Zum Beispiel keine Abkürzungen oder eine einheitliche Sprache verwenden. Dasselbe gilt auch für Namen von Unterprogrammen. Im Zusammenhang mit Variablen gibt es zwei Befehle, die häufig benötigt werden. Der read-Befehl wird verwendet, um einen eingegebenen Wert in der Variable mit dem Namen Input zu speichern. Die Eingabe kann beispielsweise über die Tastatur erfolgen, zum Beispiel read-Input. Zuvor wird der Anfangswert der Variable definiert. In unserem Fall hat die Variable am Anfang den leeren Input. Angenommen, es wurde das Wort bzw. der Name Jasmin eingegeben. Dann hat die Variable input nun den Wert Jasmin. Um den Wert der Variable zum Beispiel am Bildschirm oder über den Drucker auszugeben, wird der Write-Befehl verwendet. Soll ein zusätzlicher Text ausgegeben werden, so muss dieser unter Anführungszeichen gesetzt werden. Der Befehl liefert die folgende Ausgabe. Als Nächstes will ich euch zeigen, wie ihr Berechnungen durchführen könnt. Viele der Symbole kennt ihr bereits von euren Taschenrechner. Um die arithmetischen Operationen abzubilden, verwenden wir die folgenden Symbole. Ein möglicher Befehl kann dann so aussehen. Neben Berechnungen kommt es auch häufig vor, dass Werte miteinander verglichen werden müssen. Also zum Beispiel, ist eine Zahl kleiner oder größer als eine andere Zahl? Oder hat das eingegebene Wort die Länge 7? Dafür gibt es allgemein akzeptierte Symbole. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein Mittel, um Aussagen oder Bedingungen logisch miteinander verknüpfen zu können. In Modul 2 haben wir dazu die logischen Operatoren und, oder und nicht kennengelernt. Hier nochmal zusammengefasst. Und wenn einer der Bedingungen falsch ist, ist der gesamte Ausdruck falsch. Oder? Wenn eine der Bedingungen wahr ist, ist der gesamte Ausdruck wahr. Nicht, das Ergebnis dreht den Wahrheitswert des Ausdrucks um, wahr wird falsch, falsch wird wahr. Sieh dir dazu die folgenden Beispiele an. Halten wir also fest, jeder beliebige Algorithmus ist mit diesen Konstrukten, Symbolen und Operatoren ausführbar. Jetzt geht es darum, sich mit den Schreiben von Pseudocode unter Verwendung der vorgestellten Konstrukte vertraut zu machen. Ein Soldercode ist ein informelles Werkzeug, welches du benutzen kannst, um einen Algorithmus zu formulieren. Pseudocode kann nicht vom Computer ausgeführt werden, orientiert sich aber in der Syntax bzw. Semantik einer tatsächlichen Programmiersprache. Soldercode soll dabei helfen, die Grundidee eines Algorithmus zu erfassen, ohne auf eine technische Genauigkeit achten zu müssen. Für die Übung sind die folgenden Standards einzuhalten: Schreibe nur eine ausführbare Angabe pro Zeile. Jedes Statement im Soldercode stellt eine Aktion für den Computer dar. Schreibe die Schlüsselwörter in Großbuchstaben. Folgende Schlüsselwörter hast du in diesem Video gehört: Read, Write, If, Else, And If, While, And While, Repeat, Until, For, And For und Procedure. Schreibe einfach und verständlich und denke dabei an das vorige Video. Drücke dich präzise aus und berücksichtige auch alle Sonderfälle. Verwende Blöcke, um die Anweisungen zu strukturieren, das heißt, einzelne Sequenzen gehören in dieselbe Zeile. Beende die Zeile mit einem Strichpunkt. Selektionen werden wie vorhin dargestellt nach rechts eingerückt. Dasselbe gilt für Schleifen. Beende Strukturen über mehrere Zeilen. Als Beispiel, das AND IF ist auf derselben Höhe wie das IF. Viel Spaß!